Alex hat nämlich hier ein Poster mitgenommen, was die Trainer und äh, Mitarbeiter des Europäischen Astronautenzentrums, also hier in Köln, zeigt und hat das vor einen sehr schönen Blick auf die Erde ähm, postiert, hier in der Cupola, also in der Aussichtskanzel der Internationalen Raumstation. Und da kommt natürlich gleich die Frage auf: Wie kriegt man die Erde denn äh, so schön rund und als Ball ins Bild? Nun, die Antwort ist, die Erde ist abgeschnitten. Man sieht ja, aus 400 Kilometer Höhe sehr schöne Ausschnitte der Erde, Wolken, Wasser, Ozeane natürlich. Aber man sieht die Erde nicht als Ball. Das ist also hier so eine Art optische Täuschung. Dadurch, dass die Fenster Rahmen haben, wirkt die Erde wie äh, der blaue Ball, den wir immer von Wetterberichten oder Ähnlichem kennen. Aber die Raumstation ist natürlich nicht weit genug von der Erde weg, um ein solches Gesamtbild der Erde zu liefern.